Hast du geplant, dass ich auf Erden zu dem werde, der dir ganz gefällt? Wirst du mich zum Ziel führen, dass du selber bist? Werde ich auf dem Wege gehen? Werde ich Wahrheit sein, die auch missfällt? Wird mein eigenes Haus sich entzweigen mit mir? Bleibe ich bei dem Schauen aus Glauben? Reicht es mir, wie du mich liebst? Kein mit Gewalt an sich reißen, Sondern was der Vater gibt. Kurz hinausgestoßen, Wird bei ihm nie, Wer durch den Vater zum Sohn gekommen ist. Dein Wesensausdruck zu betrachten des Vaters Willen darin sehen. Nun vom Brot des Lebens satt gemacht, angekommen im echten Leben und dorthin, wo du herkommst, geht, Leben um deinet Willen. So bleib ich bei dem Schauen aus Glauben. Es reicht mir, wie du mich liebst. Kein mit Gewalt an sich reißen, sondern